Wir müssen kämpfen. Der, der gewinnt, kriegt das Planet. Warte, warte. Wir können uns doch den teilen. Ja, doch eine wunderbare Idee.